Herzlich Willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und wie versprochen habe ich euch heute ein ganz einfaches Rezept für Suppengrundstock mitgebracht aus unserem Wunderkesselforum. Dazu haben wir insgesamt 700 Gramm Gemüse und etwa 100 Gramm Salz. Ich habe jetzt an Gemüse ja so das genommen, was sich eigentlich am besten dafür eignet. Ihr könnt natürlich auch variieren und andere Gemüse- und Kräutersorten nehmen, so wie ihr das äh, wollt oder was man eben auch zu Hause hat. Ich habe jetzt mitgebracht Sellerie, Lauch, Lauch oder Frühlingszwiebeln, dann äh, natürlich Karotten, Paprika, ein paar Pastinaken, Knoblauch, dann haben wir Schnittlauch, Liebstöckel, glatte und krause Petersilie. Das ist eigentlich alles und das ist wirklich sehr sehr einfach. Ihr schmeißt das vorgeschnippelte Gemüse einfach hier in euren äh, Wunderkessel hinein und dann wird das Ganze auf Stufe 9 zu einer ja, homogenen Masse vermischt und äh, zerkleinert. So das wird ganz schön voll hier, nimmt ganz schön Volumen weg, Knoblauch noch dazu und Salz obendrauf. So da hat das Töpfchen jetzt ganz schön was zu arbeiten aber auf Stufe 9 dürfte das gar kein Problem sein. So machen wir kurzen Zwischen. Jo das müsste eigentlich auch reichen das waren jetzt knapp 25 Sekunden ja da hängt noch ein bisschen oben drin also einfach noch mal runter drücken ja ein paar Sekunden lassen wir es mal noch laufen so damit ist unsere ja, Gemüsegrundstockpaste eigentlich schon fertig die kann man auch genauso lassen am besten dann in Schraubgläser oder Einmachgläser Reinmachen. Das Ganze ist etwa ein Jahr im Kühlschrank haltbar, weil das ist jetzt ja, so viel nicht und man kann das wirklich auch an alles mögliche dran machen, auch an Bratenansatz äh, machen. Wenn ihr das länger haltbar machen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch glatt auf einem Backblech äh, ausstreifen und etwa bei 80 Grad im Backofen trocknen. Anschließend dann nochmal kurz in den Thermomix nochmal ein bisschen pulverisieren. Und was natürlich auch geht, ihr füllt das in äh, Eiswürfelbehälter und friert es ein. Dann habt ihr es auch gleich portioniert. Ein Esslöffel ungefähr von dieser Paste reicht als ja, Suppengrundstock für ja, einen halben Liter äh, Flüssigkeit. So ich fülle das jetzt mal ab. Sagt bis dahin alles Liebe. Wenn ihr Erfahrung gemacht habt mit diesem Suppengrundstock und ich weiß viele von euch machen das schon zu Hause und es gibt etliche andere Rezepte und Tipps und Tricks dazu. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das zu Hause macht. Vielleicht habt ihr noch andere clevere Ideen, wie man das Ganze noch mal ein bisschen aufpeppen kann. Das war jetzt wie gesagt nur das Grundrezept. Vergesst nicht das Video zu liken und wenn ihr es noch nicht getan habt, unseren Kanal zu abonnieren. Ich freue mich auf eure Kommentare von euch zu hören und zu lesen. Bis dahin sage ich Tschüss aus der Wunderkesselküche.